Wenn mir der König den zu seiner Rechten sah, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist. seit Grundlegung der Welt, denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird Ihnen Antworten sagen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Damit da auch den zur Linken sah, geht ihr weg von mir, ihr Verfluchten! In das ewige Feuer, das im Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung, und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, dann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient, damit er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr ein dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Wer freigebig ist, wird gesegnet, denn er gibt dem Arm von seinem Brot. Wer dem Arm gibt, hat keinen Mangel, Wer aber seine Augen verhüllt, der wird sich viel Fluch sammeln, der Gerechte wird bestehen bleiben. Und der Ungerechte wird vergehen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.